Ich habe einen Brief geschrieben, einen Dankebrief für meine Mama, weil sie alles für mich macht und wenn es so schlecht geht, ist, für mich, ist meine Mama immer für mich da. Und wo ich ihr den Brief lang gegeben habe, hat sie richtig gefreut und sie hat mir richtig frei, frei gemacht.